Getreu dem Motto In Linz beginns fand der diesjährige Auftakt der Wirtschaftspolitischen Akademie im Linzer Bergschlüssel statt. Ist die Auftaktveranstaltung findet nur eines, sondern vier ganz spannende Programme rund um das Thema des sozialen Bewusstseins als inhärenter Bestandteil des wirtschaftlichen Handelns. Über 100 Interessierte aus Deutschland und Österreich kamen zu den Hands-on-Days 2011, wo sie die einmalige Gelegenheit hatten, Entscheidungsträgerinnen hautnah kennenzulernen und sich auszutauschen. Ich finde das eine ganz eine wunderbare Initiative, dass hier äh, junge Leute sich zusammentun und selbst organisiert, selbst organisiert eine Seminare ins Leben rufen. Aktuelle und brisante Themen wurden in Arbeitsgruppen gemeinsam mit Expertinnen erarbeitet und diskutiert. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was tun Gewerkschaften eigentlich, für was sind sie zuständig. Ich denke, es kann nur in uns Interesse sein, dass diese Fragen von Lohnfindung, Sozialversicherungen und vielen anderen, die das menschliche Leben tagtäglich berühren, von jungen angehenden Arbeitnehmern, tatsächlich auch diskutiert werden. Ein, ein ganz brisantes Thema ist hier die Frauenquote in Aufsichtsratsgremien und da haben wir halt diskutiert, wie stehen denn die Teilnehmerinnen dazu, was, was soll denn, wie weit soll der Staat eingreifen, wo soll er sich zurücknehmen und was heißt das? Das Thema, was wir behandeln, ist äh, zum einen einmal die privatwirtschaftlichen Ziele und zum anderen die öffentlich-rechtlichen Aufgaben und wie die denn zueinander stehen. Und wir haben uns heute einmal damit beschäftigt, so zum Aufwärmen mit den Studenten, was ist eigentlich öffentliches Interesse oder beziehungsweise wo fängt das an, wo hört das auf, wie, was gibt es für privatwirtschaftliche Interessen, die man damit in Einklang bekommen kann? Wir haben bei uns in unserem Workshop das Thema Lobbying, Transparenz behandelt, im weitesten Sinne natürlich Antikorruption, weil es natürlich Themen sind, die in einer Demokratie besonders wichtig sind, also dass wir klare Grenzen ziehen, was ich darf als als Lobbyistin, als jemand, der Interessen einbringen möchte im demokratischen Entscheidungsprozess und wie man das kontrollieren kann. Wir haben uns beschäftigt mit Vermögens- und Einkommensentwicklung in Europa und insgesamt weltweit und mit den wirtschaftlichen Auswirkungen davon, insbesondere den Krisenimplikationen, die hohe Vermögenskonzentration, hohe Einkommenskonzentration potenziell haben kann. Und die wirtschaftspolitische Akademie ist ein sehr guter Rahmen dafür weil das Themen sind, die doch sehr ähm, intensive Behandlung benötigen. Vorträge und Podiumsdiskussionen ermöglichten neue Blickwinkel abseits des Mainstreams. Finanzinstitutionen, die abenteuerliche Finanzinstrumente entwickelt haben, diese Risiken in die Welt verstreut haben und damit den Kapitalismus an den Rand des Kollaps gebracht haben. Man muss es so in seiner äh, Dramatik äh, auch ausdrucken. Sie haben den Kapitalismus an den Rand des Kollaps gebracht. Er wäre zusammengebrochen, wenn die Staaten ihn nicht gerettet hätten. Ich glaube, dass es überhaupt sehr wichtig ist, dass, äh, sagen wir mal so, nicht-Mainstream-Menschen und nicht äh, und etwas progressivere äh, und, und nicht sozusagen neoliberal, vom neoliberalen äh, Voodoo äh, infizierte Leute äh, gemeinsam nachdenken und auch ihre ihre ökonomischen Kom Kompetenzen äh, voranbringen. Ja. Bei den Hands-on-Days trafen Nachwuchs und Spitzenkräfte aufeinander. Eine große Chance für alle Beteiligten. Ich schätze die Wirtschaftspolitische Akademie seit Jahren, weil dort wirklich eine Jugend äh, sich zusammenschließt, um später in ihrem Berufsleben einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlbefinden einer Gesellschaft beiträgt. Was mich sehr freut, ist das Zusammenspiel von, von, von verschiedensten engagierten jungen Leuten in dem Zusammenhang, die einen Hintergrund haben, was Gewerkschaften betrifft, die einen Hintergrund haben, was ganz einfach soziales Engagement betrifft, die sich in der Hochschulpolitik engagieren. Das heißt also insofern haben wir da schon eine, eine creme de la creme, was zukünftige Willensbildung betrifft und auch politisches Interesse. Als Workshop-Partner mit dabei waren unter anderem OMV, Verbund, Wien Holding, Vöstalpine, ÖGB, die Österreichische Nationalbank und der Deutsche Gewerkschaftsbund. <Sie>